Ja, willkommen zurück auf Bühne 4. Wir sind bei unserem letzten Slot auf Bühne 4. Auf den anderen Bühnen geht es nachher noch weiter. Und wir haben jetzt einen Vortrag von Stefan Keller zum Thema online-basierte Weiterbildung am Beispiel von QGIS in verschiedenen Kontexten in der Schule, an der Hochschule. Ich freue mich auf den Vortrag und wünsche euch und uns allen viel Vergnügen. Bitte, Stefan. Hallo und danke vielmals für die Einführung. Wie gesagt, geht es um online-basierte Weiterbildung in Zeiten der Pandemie ja hochaktuell. Eine Stunde Demo-Session. Das Programm von dieser Demo-Session ist, dass ich das ein bisschen einführe, was online-basierte Weiterbildung ist, was ich darunter verstehe. Und dann werde ich Open School Maps, ein kleines Open Educational Resource Projekt vorstellen, ein kleines, aber feines, das ich gegründet habe vor ein paar Jahren. Und dazu gibt es eben Arbeitsblätter zu KUGIS in Form von PDFs und HTML online und frei nutzbar für eben diese Zielgruppe. Schüler, ähm, ältere Schüler ab 16 Jahren so ungefähr und Studierende Quereinsteiger in Geoinformationstechnologien. Und dann werde ich in der zweiten Hälfte ein paar, ähm, zwei Videos zeigen. Äh, zwei, um exakt zu sein. Und die sollen zeigen, wie ähm, die Lösung denn wäre. Also es ist äh, sozusagen auch eine, ähm, äh, ein, ein, ein, heute eine, ein Novum, einen eine Neu. Einführung von Videos auf diesem Portal, die werden da dort dann publiziert werden. Also exklusiv seid ihr die Ersten, die das sehen werden. Weitere Beteiligte an dieser Demo-Session äh, ist jemand von OpenGIS.ch, der, der Fabian, der die Videos aufgenommen hat. Das ist also hier die Firma, Schweizer Firma, die sich spezialisiert hat auf Geoinformationstechnologien. Die sind Kernentwickler in, in QGIS, beraten und Schulen zu GIS und QGIS und geben auch Support und Wartung und äh, entwickeln Fachschalen. Nun, online-basierte Weiterbildung. Online-basierte Weiterbildung mit äh, das, so ikonisch rechts oben eine Lernende, eine Selbstlernende oder also könnte auch eine Schülerin sein. das Was versteht man darunter? Das sind alle Formen von Lernen, bei denen elektronische und digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien zum Einsatz kommen. Hier meine ich vor allem Lernen am Computer vom Homeoffice aus. Und zwar sei es alleine, oder dann mit einem, ähm, mit einem äh, ähm, Coach. Blended Learning ist ein Lernmodell, mit dem computergestütztes Lernen, zum Beispiel das Internet und Frontalunterricht kombiniert werden. Das habe ich ein bisschen zurechtbiegen müssen, weil Frontalunterricht kann nun on-site sein, wie bisher, oder aber neu online. Und dann gibt es noch eine Neuerung, die in seit einigen Jahren in den didaktischen äh, einschlägigen Gremien dann, dann diskutiert wird. Das ist der auf Englisch Flipped Classroom, der umgedrehte Unterricht oder eben nochmals auf Neudeutsch Inverted Classroom. Das ist eine Unterrichtsmethode des integrierten Lernens, in der die Hausaufgaben und die Stoffvermittlung vertauscht werden. Insofern, als die Lerninhalte zu Hause von den Lernenden erarbeitet werden zuerst und dann erst die Anwendung im Unterricht geschieht, sozusagen die Vertiefung. Und das habe ich auf der nächsten Folie festgehalten visualisiert, ge, ge, gekriegt, also oben haben wir den traditionellen Ablauf, den, den Klassen, den Klass Klassenzimmer lernen. Man kommt ins Klassenzimmer beginnt der, der Dozent im Froh-Tal-Unterricht, der Coach der vermittelt äh, eine Theorie und und die Praxis der die Hands-on Übungen sind nachher zu Hause oder als Hausaufgaben und das ist also der klassische Ansatz denn denn würde ich jetzt Instruktor orientiert also kontrolliert sagen der der Instruktor kontrolliert die Geschwindigkeit ähm, alle die ganze Klasse muss zuhören die ganze Klasse muss warten wenn äh, er er sagt und oder eine Pause macht der Coach. Das ist anders beim unteren Approach beim Flipped Classroom. Dort ähm, ist äh, die Lernphase individuell mit Lernmaterialien und die sind gegeben. Man könnte auch diskutieren, in wie, wie viel da vorgegeben sein soll, aber da, da steht jetzt Given Study Material. wir sind also vorgegeben. der der Lerner, der, die Studierende, der, die Schülerinnen und Schüler, die äh, eignen sich also äh, etwas an, selbstständig. und ähm, kommen dann erst in den gemeinsamen, eben ich sah, ich habe dem gesagt, ähm, ja, habe ich dem gesagt, sie äh, treffen äh, sich dann zum Frontalunterricht gemeinsam. On-site oder online im Klassenzimmer und diskutieren dann, was Sie verstanden haben und was Sie nicht verstanden haben und noch mehr dazu wissen wollen. Und nach der Lektion kann man das nochmal vertiefen und dann kommt allenfalls die Lernkontrolle das wäre dann eben Lerner kontrolliert, zumindest für die wichtige Phase before the class, vor dem Frontalunterricht, vor dem gemeinsamen Event hier in the Classroom. Und ähm, blended, äh, Remote Blended Learning betont nun, dass eben das Ganze vollständig ähm, von, vom Homeoffice aus abläuft. Das heißt, der oder die Teilnehmer er erhält eine Anmeldebestätigung beim Anmelden des Kurses äh, zusammen mit dem, einem Lernauftrag. Das ist das Wichtige hier. Das wäre also in der Phase vor dem gemeinsamen Event. Vor dem gemeinsamen Event wird dieser, äh, wird jeder in dieser individuellen Lernphase die Arbeitsblätter in, im, im Falle auch von Open School OpenSchoolMaps durcharbeiten und gegebenenfalls eben neu äh, im Falle von Open School OpenSchoolMaps auch Videos. Sich, ähm, sich zu Gemüte ziehen. Und am Vortag des Arbeitstreffens spätestens muss eine Einsendeaufgabe äh, an, äh, als Selbstreflexion eingesandt werden und äh, kann dann kontrolliert werden vom Coach. Beim Arbeitstreffen on-site oder online, eben in dem falle remote online, gestaltet, der sich dann der Ablauf nach den Fragen, die die Schülerinnen und Schüler haben und die sich eben aus der individuellen Lernphase ergeben haben. Und dann kommt eben nochmals die Nachbereitung und jedenfalls Lernkontrolle, wie soeben gezeigt. Nun, eines der wichtigeren zwei Folien hier sind die Erfahrungen von hier vom Institut für Software am Geometrolab vom Ostcampus. Wir, wir haben das schon mehr als einmal getestet in einem Zweitageskurs, einem Webinar als Kugis Einstiegshilfe, zur, eine, eine Hilfe zur Selbsthilfe, sowie als Einstieg ins Verständnis der Bedienung von Kugis Desktop. Das ist genau übrigens eben der Stoff, der abgedeckt ist von besagtem Open School Maps, das ich gleich zeigen werde und zu dem es, wie gesagt, auch Videos zu zeigen gibt so, äh, demnächst. OpenGIS, die Firma, in ganz in der Nähe in Zürich, die bietet ebenfalls Weiterbildungskurse an, online und in Präsenz, und haben das also schon eben getestet an, ebenfalls an Kugis-Einsteigerkursen, Kugis-fortgeschrittenen Kursen und so weiter, ähm, zum Teil auch hier übrigens. Nun, die zweite wichtige Folie, wo ich was rein ähm, äh, an Erfahrung festgehalten habe, vor allem bei In-Person-Situationen ist es wichtig, dass man Zeit gibt, das Tempo drosselt, die Aufgaben in Breakout-Rooms gibt und dann eben, dass die Interaktion gefördert wird. Der Coach, der hat die Kamera immer ein, die Teilnehmer, sollen die Kamera mindestens zu Beginn einschalten, äh, man soll Online-Abstimmungen einstreuen, Jetzt Sicht des Coaches die Teilnehmer persönlich ansprechen und den Bildschirm teilen und führen und nicht übernehmen. Dazu habe ich noch zusätzlich auch ähm, den Tipp, dass man sich zu Hause natürlich die, den Tag einteilt, sich von Ablenkungen frei hält alle Geräte ausschaltet, die nicht, also jetzt an die Teilnehmer, aus Teilnehmer-Sicht natürlich, die Geräte ausschaltet, die nicht nötig sind, sich nicht von Social Media ablenken lässt. Das äh, möchte ich hier noch ergänzen. Die Folien werden wahrscheinlich abgegeben und die werde ich noch aktualisieren, was ich jetzt noch dazu gesagt habe. Nun, was ist Open School Maps? Es ist ein kleines Projekt zur Förderung offener Karten im Unterricht und ganz allgemein von Geoinformationstechnologien und der Datenbanken und so weiter. Es spricht eben Jugendliche ab 15 Jahren an bis zu eben Studenten, Quereinsteiger bis 20, 22 Jahre oder aber allgemein Selbstlerner jeglichen Alters. 2019 hat diese kleine Webseite, dieses kleine Portal, einen Award gewonnen in der Kategorie Best Open Education Project. Und das kleine Projekt hat auch ein schönes Logo gekriegt, das im Rahmen der DINACON entstanden ist, von Freiwilligen, dann für ein Gespräch. Bände sozusagen. Das ist die Webseite, die man sieht, wenn man oben .ch oder oben eingibt. Da gibt es unten, bei, also gibt es zuerst bei Home, landet man bei News und das Wichtigste steht bei Unterrichtsmaterialien. Da geht es dann los mit Kapiteln, ähm, oben Streetmap als Kartenviewer und da weiter unten geht es weiter mit oben Streetmap zum Selber- selber analysieren oder selber beitragen unter anderem gibt es da ein Unterrichtsmaterial zu das haben sie auf der nächsten Folie schön zusammengefasst ich gucke gleich genau das kommt noch was es alles an Inhalten hat also es geht um offene Daten von OpenStreetMap bis Open Source Software es ist es sind eben unterrichtsmaterialien Arbeitsblätter einerseits extra für Lehrpersonen aufbereitet, also aus Lehrperson Sicht, mit einer Einleitung, mit Vorbereitungstipps und dann die eigentlichen Arbeitsblätter mit äh, Lösungen separat für Lernende. Und eben diese Lösungen, zwei davon, um genau zu sein, für Kugis wurden nun eben neu auch als Video zur Verfügung ähm, gestellt und aufgearbeitet. Die Webseite bietet HTML und PDF zum Download an, das ist alles frei zugänglich, ohne Passwort, ohne nichts, darum nennt, nennt man es Open Educational Resource. Man kann die um, Rohtexte auch im Originalformat anpassen, das ist da uh, ASCII-Doc, ADoc, ASCII-Doc, ein Markdown, ein Markup-Format. Zurzeit sind mehr als 26 Arbeitsblätter zu OpenStreetMap, zu UMAP, dem Karteneditor, zu QGIS und zu Superset, einem Dashboard, einem Open Source Dashboard, sind verfügbar und gerade rechtzeitig noch zur FOSGIS hier in Rapperswil virtuell ähm, ist ein weiteres Arbeitsplatz noch publiziert worden, mit dem Titel Rendering Point in QGIS, also das Darstellen von massiven Geo-Punktdaten. Das ist das jüngste Arbeitsblatt, das da ergänzt worden ist auf der kleinen Webseite OpenSchoolMaps. Die aktuellen Inhalte sind, wie schon mehrmals angedeutet, eben, es beginnt mit OpenStreetMap einfach nutzen, um im Alltag nutzen, und dann geht es weiter OpenStreetMap, Daten über Overpass herunterladen. Und dann geht es weiter mit Daten beziehen und in QGIS 3 nutzen. Und ein, ein weiteres Kapitel, da geht es um eigene Kartenstellen mit UMAP, dem Karteneditor, also in mehrfacheren Variationen einen Lageplan erstellen, zum Beispiel um ein Schulhausfest zu planen auf dem Sportplatz zum Beispiel. Ein anderes Arbeitsblatt befasst sich mit Online Story Map mit Bildern, also sozusagen ein Stadtrundgang, den da Schülerinnen und Schüler oder Selbstlerner machen oder die die Lehrer natürlich, Lehrerinnen und Lehrer machen könnten. Und dann gibt es noch ein wichtiges Arbeitsblatt, um Online-Karten zu erstellen. Plus noch eines, das ich jetzt nicht aufgeführt habe separat, eines zum Klima, ein Postenlauf. Ein, ein Klimapostenlauf, eine Art ähm, Schnitzeljagd draußen und ein weiteres Arbeitsblatt befasst sich mit äh, sogenannten Mappetons oder Mapping Parties, das ist äh, sozusagen ein, ein, wird da verraten, wie man mit und für OpenStreetMap eine Mapping Party oder einen Mapathon durchführt in verschiedenen Zeiträumen, mindestens zwei Stunden, äh, einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Tag, mit Tipps für Lehrer und mit Unterlagen für Schüler, Cheat Sheets, so Spickzettel und so weiter. Dann eben das Apache Superset-Projekt ähm, als Datenvisualisierungs- und Publikationswerkzeug, mit dem man ganz einfach Daten in einem Dashboard äh, scheren kann. Voraussetzung ist jedoch, dass man Zugang hat zu so einer Web-Applikation. Die starten wird jeweils für die Kurse. Das lässt heißt, sich eben selber installieren, ist ja Open Source. Also es ist äh, sehr einfach zu installieren, dank docker Dockerisierung, äh, da, dass man das also ähm, eben auch für sich in der eigenen Organisation einsetzen kann. Und schließlich und endlich eben QGIS 3 und eine Einführung in Geoinformationssysteme. Eine ganze Reihe in fünf Kapitel das ich gleich nachfolgend gleich hier jetzt ich zeigen möchte. Also das ist so eine klassische Einführung in GIS, wie sie in einem Gymnasium oder eben auch an einer Schule oder aber eben als Selbstlerner, als Einsteiger eben hier gezeigt werden könnte. Das beginnt was mit Theorie. Was ist ein Geoinformationssystem? Geht dann, und hat dann immer jeweils Testfragen drin. Und ganz am Ende auch Aufgaben. die man nicht, nicht gleich sieht. Die, deren Lösung man nicht gleich sieht. Dazu ist dann, gibt es dann ein separates Lösungsblatt. Also dazu, zu jedem Kapitel gibt es also drei Blätter. Eines für den Lehrer, eines für den Lernenden. Und eines mit Lösung zum Kapitel jeweils. Das zweite Kapitel, da geht es um Geodaten und dann geht es eben ans Angemachte, wo dann spätestens Kugis ins Spiel kommt. Da geht es um die Erfassung und Verwaltung von Geodaten. Was ist ein Datentyp zum Beispiel? Wie kann man eine, eine, eine Datei ins Kugis laden? Was ist ein Kugis-Projekt und so weiter? Kommt gleich also in, in, in, in, in real das Video dazu. Das zweite Video, das ich zeigen werde, das befasst sich mit Analyse von Geodaten und dann äh, zeitlich nicht mehr hat es gereicht für das letzte Kapitel, wo es dann schließlich um die Präsentation geht. Also e -V -A P sagt man ja, Erfassung Verwaltung. Analyse und Präsentation von Geodaten, so diese Pfeiler der GIS, einer fast jeden GIS-Einführung. Nun ähm, geht es also bald zu den Videos. Wie schon gesagt, die Arbeitsblätter 1 und 2 zeige ich nicht. Da geht es um Theorie eher und nachfolgend, also jetzt direkt die Kapitel 3 und 4 gleich hintereinander. Das erste Kapitel wird ca. Circa, circa 16 Minuten dauern und das zweite 12 Minuten. Es gibt jetzt eine kleine, einen kleinen Übergang zu den Videos und die werden dann demnächst auf OpenSchool Maps, wie gesagt, geplant. Wir werden nun die Cookies Übung zu Teil 3 Verwaltung und Erfassung von Geodaten durchgehen. Zuerst werden wir uns die Daten anschauen, die uns zur Verfügung stehen. Dazu gehen wir in den Ordner Teil 3 der Übungsdaten. Hier finden wir die Textdatei Hauptorte TXT. Wir öffnen diese mit einem beliebigen Texteditor. Wir sehen hier in der obersten Zeile die Attributnamen. Hauptorte, Hauptort Kanton Kürzel sowie die Bezeichnung der Koordinaten x-Koordinaten, y-Koordinaten In den folgenden Zeilen sehen wir die erfassten Objekte mit den Attributen als Text und den Koordinaten Wir sehen auch, dass die Daten Komma separiert sind. Wir können nun diese Datei wieder schließen und gehen zum GIS-Projekt von Teil 2, das wir gespeichert haben. Wir öffnen es, die Schweiz QGZ, um es weiter zu bearbeiten. Wir sehen hier die drei Layer aus der vorherigen Übung, wir sehen Kantonsgrenzen und die Übersichtskarte der Hydrogeologie. Wir wollen nun einen vierten Layer hinzufügen mit den Daten, die wir eben angeschaut haben. Dazu gehen wir in der Layerverwaltungswerkzeugleiste auf Textdatei als Layer importieren. Nun, wir wissen bereits, dass wir Komma getrennte Werte haben. Ich gehe nun auf Datei suchen und wähle aus dem Ordner Teil 3 die Datei Hauptorte TXT. Ich öffne diese und ich sehe bereits, dass Kugis die Koordinatenfelder richtig erkannt hat. X-Koordinate als X-Feld und Y-Koordinate als Y-Feld. Weiter sehe ich hier unten bereits eine Vorschau der Daten. Das sieht gut aus. Ich klicke nun auf Hinzufügen, um die Daten zu übernehmen. Nun kann ich das Fenster schließen. Nun wollen wir nochmals die Attribute anschauen für den neuen Layer. Das hier unter Attribut-Tabelle auf diesem Symbol. Und wir sehen, dass das genauso aussieht wie die Textdatei, die wir eben angeschaut haben, mit Hauptort, Kanton und Kürzel und den Koordinaten. Ich schließe die Attribut-Tabelle wieder. Ebenfalls sehen wir, dass die Objekte bereits auf der Karte sichtbar sind. Hier die Hauptorte als Punkte dargestellt. Nun wollen wir aber auch die Beschriftung zu diesen Hauptorten auf der Karte sichtbar haben. Dazu gehen wir auf, mit Rechtsklick auf den Layer Hauptorte, gehen auf Eigenschaften und können nur nun die Eigenschaften des Layers bearbeiten. Wir wollen nun als erstes die Beschriftungen einblenden. Äh, dazu auf den Reiter Beschriftungen gehen. Dann aus der Auswahl einzelne Beschriftungen auswählen. Und es schlägt mir hier schon als Beschriftungswert den Hauptort vor. Das ist das, was ich will. Beides kann man hier die Beschriftung Formatieren, Schrift, Positionierung. Ich schaue mal, wie es jetzt schon aussieht. Gehe dazu auf Anwenden. Und ich sehe hier bereits die Beschriftungen erscheinen. Und ich denke, das ist schon mal ganz gut so. Außer vielleicht die Positionierung ist ein bisschen zu neuem Punkt für meinen Geschmack. Ich gehe hier auf... Auf den Reiter Platzierung und stelle hier mal 0,5 mm ein. Das ist die Entfernung zum eigentlichen Objekt. Gehe auf Anwenden und ich sehe, das ist schon ein bisschen, bisschen besser ersichtlich. Gehe vielleicht auf Mikrofon. Das ist gut. Ein Millimeter. Sehr gut. Somit bin ich zufrieden mit dieser Einstellung. Allerdings sind mir die Symbole auch ein bisschen, ein bisschen schlecht sichtbar. Ich gehe hier auf den Reiter Symbolisierung ganz links und wähle hier anstelle vom einfachen Punkt hier den Topo Pop Capital schauen wir das mal an das sieht doch gut aus das übernehme ich dazu klicke ich auf OK Nun, als nächstes wollen wir die, den Kantonsgrenzen-Layer etwas verschönern. Wir gehen hier wiederum mit Rechtsklick auf Kantonsgrenzen, auf Eigenschaften. Und nun wollen wir die Formen anpassen. Ähm, ich gehe hier wiederum auf den Reiter Symbolisierung. Dann auf einfache Füllung. Und ich will hier ein helles Gelb als Füllung für die Kantone haben. Gehe dazu in der Füllfarbe wählen, hier im Farbensuchfeld. Jetzt einfach eine, ein gutes Gelb wählen. Ist hier noch ein bisschen heller. Das finde ich gut. Weiters wollen wir eine orangene Strichfarbe, dazu gehen wir für das Feld Strichfarbe die Farbe aussuchen, müssen wir hier, hier erstmal heller stellen und dann gehen wir im Farbensuchfeld ein gutes Orange suchen, das passt. Ich Gehe unten auf Anwenden, um zu schauen, wie das mal aussieht. Ich denke, das sieht gut aus und ich übernehme die Einstellung. Als nächstes wollen wir noch die Seen schöner darstellen. Dazu Rechtsklick auf Sehen, Eigenschaften und wiederum auf den Reiter Symbolisierung. Nun, diesmal wollen wir eine zweiteilige Füllung. Dazu gehen wir hier auf das Symbollehr hinzufügen, Plussymbol. Fügen eine zweite Füllung hinzu. Wir wollen die untere Füllung ähm, hellblau ausgefüllt. Dazu gehen wir wiederum im... Farbensuchfenster ein gutes Hellblau aussuchen das sieht gut aus die Oberfüllung wollen wir dunkelblau das belassen wir gleich so als Füllfarbe weiters wollen wir hier, hier den Füllstil nicht ausgefüllt sondern Dichte 4 und die Strichfarbe wollen wir dieselbe wie die Füllfarbe. Dazu gehen wir wiederum in die Füllfarbe, kopieren den HTML-Notationswert für die Farbe. Und das Fenster schließen. Ich habe den Wert kopiert und ich füge ihn wiederum bei der Strichfarbe ein als HTML-Notationswert. Klicke auf OK und ich sehe ich habe hier dieselbe Farbe. Weiters wollen wir die Strichbreite hier 0,4 mm. Das stimmt. 15 mm ist bereits gegeben. Und wir schauen mal wie das aussieht. Klicken auf Anwenden. Das sieht gut aus und ich übernehme die Einstellung. Nun wollen wir uns weiter mit dem Sehen-Layer befassen. Wir werden uns nun das Cookies suchfeld zunutze machen. Wir können CTRL-K drücken auf der Tastatur. Somit aktivieren wir das Suchfeld. Und wir sehen hier, das ist eine Suche durch alle möglichen QGIS-Operationen. Wir können hier ähm, verschiedene Kategorien suchen. Zum Beispiel Aktionen, Rechner, Verarbeitungsalgorithmen. Wir wollen ein bestimmtes Objekt aus unserem Layer suchen. Wir gehen hier auf Objekte des Layers, wir können Enter drücken. Und wir sehen im Suchfeld wird ein F eingeben, das können wir auch selbst eingeben. Nun sind wir interessiert am um Greifensee. Wir fangen einfach an zu tippen. Greif. Wir sehen schon, Greifensee ist hier rausgefällt. Ich drücke Enter und ich werde direkt zum Greifensee geführt. Also Ctrl-K, das Cookie-Suchfeld, ist ein sehr, nützliche, sehr nützliches Tool. Nun als nächstes wollen wir in unserem Seen-Layer weitere Objekte hinzufügen. Und zwar sind das zwei weitere See, der Lungernsee und der Vegetaler See. Dazu müssen wir zuerst unseren Seen-Layer in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das tun wir indem wir Rechtsklick auf den Layer und dann auf Bearbeitungsstatus umschalten. Nun wollen wir anhand der hydrogeologischen Karte die neuen Layer, die neuen Objekte hinzufügen. Dazu müssen wir die Kantonsgrenzen ausblenden. Wir haben hier immer noch den Seenlayer aktiviert. Wir wählen nun aus der br Digitalisierungswerkzeugsleiste das Tool Polygon Objekt hinzufügen. Nun zoomen wir rein hier in die Nähe des Lungensees Und hier wir sehen es auch in der Legende der Übersichtskarte hier die weißen Pixel sind der See, dies hier ist der Lungensee. Mit dem Polygon Tool und einem Linksklick Setze ich den ersten Punkt des Polygons, mit weiteren Klicks kann ich nun den weißen Pixel entlang das neue Vektorobjekt aufnehmen. Sehr ungefähr, so ein bisschen abgerundet. Und mit einem Rechtsklick kann ich das Polygon schließen. Sobald ich einen Restklick ausführe, erscheint hier die Attributtabelle, wo ich die Attribute einfügen kann. Welche hier sind Lungensee. Es ist ein Speichersee, der 680 Meter über Meer gelegen ist. 68 Meter tief ist und ein Volumen von 0,065 Kubikkilometer aufweist sowie eine Fläche von 2,01 Quadratkilometer Ich klicke auf OK und ich sehe hier das neue Polygon als neues Objekt in meinem Seenlayer. Nun, den zweiten See in der Aufgabe werde ich jetzt nicht noch vorzeigen. Den könnt ihr dann auch noch ähm, entsprechend aufnehmen. Das ist der Weggitaler See. Dieser See hier. Ich werde aber jetzt hier ähm, das Bearbeiten beenden mit dem Klick auf Bearbeitungsstatus umschalten. Es kommt die Frage, sollen die Änderungen am Layer 10 gespeichert werden? Also die Objekte werden immer erst gespeichert, wenn ihr den Bearbeitungsmodus beendet. Ich sage, jawohl, speichern. Und somit haben wir das erste Objekt zu unserem Seen-Layer hinzugefügt. Ich speichere noch das ganze Projekt. Und wir sind somit am Ende dieser Übung. Wir werden nun die QGIS Übung Teil 4 Analyse von Geodaten durchspielen. Dazu öffnen wir wieder das gis Projekt von letzter Übung, die Schweiz QGZ. Wir werden nun die QGIS Übung zu Teil 3 Verwaltung und Erfassung von Geodaten durchgehen. Zuerst werden wir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 Wir wollen nun eine einfache Abfrage auf dem Vektorlayer Sehen ausführen. Dazu Rechtsklick auf den Vektorlayer Sehen, Attributtabelle öffnen. Nun wollen wir wissen, welche Sehen mit Lago im Namen beginnen. Das können wir am einfachsten über alle Objekte anzeigen. Felderfilter, Name ausführen. Hier können wir ganz einfach die zu tippen. Enter bestätigen. Wir haben hier einen Filter mit den zwei Seen, Lago de und Lago Maggiore. Und diesen Filter auch auswählen und sieht, wie es in der Karte gehighlighted wird. Wir löschen diesen Filter wieder. Nun wollen wir als nächstes wissen, welche Seen tiefer als 100 Meter sind. Für diese etwas kompliziertere Abfrage nutzen wir Objekte über Ausdruck wählen. Wir können nun hier aus Felder und Werte das Feld maximale Tiefe auswählen und können hier angeben, dass wir es filtern wollen nach größer 100 Meter. Dann können wir hier bestätigen mit Objekte wählen und wir schließen dieses Fenster. Wir sehen hier, dass elf Seen tiefer als 100 Meter sind. Wir können nun die Attributbälle wieder schließen, die Auswahl behalten wir. Nun wollen wir eine noch etwas kompliziertere Abfrage starten. Wir wollen wissen, welche Seen sind tiefer gelegen als 400 Meter über Meer. Eine Fläche größer als 20 oder 8 km Dazu gehen wir im Menü auf Datenbank und öffnen die, die DB-Verwaltung. Hier können wir den virtuellen Layer ausklappen, Projektlayer wählen und wir sehen hier unsere Layers. Wir öffnen nun das SQL-Fenster und schreiben unsere Abfrage. That's good. Nun können wir unsere Abfrage ausführen. Und wir sehen, dass Se vier Seen unserer, unserer Abfrage entsprechen. Wir können nun die DB-Verwaltung wieder schließen. Nun wollen wir eine räumliche Abfrage starten. Wir wollen wissen, in welchen Kantonen ein See ganz innerhalb liegt, der tiefer als 100 Meter ist. Dazu gehen wir im Menü Vektor unter Data-Management-Tools auf Attribute nach Positionen zusammenfügen. Wir wollen wissen, wie viele Kantone einen See vollständig enthalten, der tiefer als 100 Meter ist. Dazu wählen wir als Grundlayer Kantonsgrenzen. Der Grundlayer ist immer der Layer, in dem die Objekte selektiert werden sollen. Wir verknüpfen ihn mit dem Layer Sehen und wählen nur gewählte Symbole, um unsere Vorauswahl zu berücksichtigen. Als topologische Operation wählen wir Enthält. Weiter wollen wir einen Verknüpfungstyp 1 zu 1 und alle Datensätze verwerfen, die nicht verknüpft werden konnten. Nun können wir unsere Abfrage starten. Wir können nun das Fenster schließen und den neu erstellten Layer inspizieren. Dazu öffnen wir die Attributtabelle. Wir sehen, dass nur ein Kanton einen See vollständigen enthält, der tiefer als 100 Meter ist. Als nächstes wollen wir herausfinden, welche Seen zu mehr aus einem Kanton oder Land gehören. Wir machen wieder eine ordentliche Abfrage. Werden diesmal das Grundlayer sehen, alle Seen, Dazu verknüpften die Layer Kantonsgrenzen. Die topologische Operation ist Overlaps. Typ 1-1 wie zuvor. Und wir starten die Aufgabe. Wir sehen, zwölf Seen erfüllen diese Bedingung. Als nächstes wollen wir für den Kantonslayer ein neues Feld mit bestehenden Attributen berechnen, und zwar die Einwohnerdichte. Wir öffnen dazu die Attributtabelle der Kantone. wählen oben aus dem Menü Feldrechner öffnen. Wir wollen ein neues Feld anlegen und nennen es Dichte. Der Feldtyp Ganzzahl Integer belassen wir und alles Restliche auch. Nun schreiben wir die Berechnungsformel in das Ausdrucksfeld. Wir wollen als Ausgabewert eine ganze Zahl, ein Integer. Und die Formel ist Einwohner geteilt durch Fläche. Nun können wir die Berechnung starten. Wir kriegen hier unser neues Feld. Dichte. und wir haben hier ungefähr 150.000 durch 1000 gibt ungefähr 150 das sieht sinnvoll aus somit können wir die Attribute wieder schließen beim Berechnen haben wir automatisch den Kantonslayer in Editiermodus gesetzt wir schalten den Editiermodus wieder zurück und werden gefragt ob wir die Änderungen speichern Als nächstes wollen wir räumliche und thematische Aufgabe kombinieren. Wir wollen herausfinden, welche Hauptorte zu einem Kanton gehören, der mehr als 200 Einwohner pro Quadratkilometer hat und zwischen 18 und 1900 der Schweiz beigetreten ist. Wir bringen zuerst mal die nicht benötigten Resultate leer von vorherigen Aufgaben aus. Nun wollen wir die Fragestellungen in zwei Schritten angehen. Als erstes wollen wir die Kantone finden, die die entsprechende Bevölkerungsdichte aufweisen und in dem Fragen-Zeitraum der Schweiz beigetreten sind. Also wir öffnen wiederum die Attributstabelle des Layers Kantonsgrenze und nutzen die Funktion Objekte über Ausdruckquellen. Hier schreiben wir das Statement Dichte 200, ein Beitrittsjahr größer 1800, Beitrittsjahr kleiner 1900. Wir führen nun die Abfrage aus und haben die entsprechenden sechs Kantone ausgewählt. Nun wollen wir in einem zweiten Schritt über eine räumliche Abfrage die entsprechenden dazugehörigen Hauptorte finden. Dazu wählen wir als Eingabe-Layer Hauptorte und als zu verknüpfter Layer Kantonsgrenzen und nur gewählte Symbole. Als topologische Operation wählen wir Innerhalb. weiteres aufgebotstipp 1-1 und alle Daten zetze verwerfen und wir starten die Anfrage wir sehen dass wir die Hauptorte Aarau, Neuchâtel, Genève, Frankfurt, St. Gallen und Lausanne erhalten. Und wir werden am Ende der Übung angelangt. Besten Dank fürs Mitmachen. So. Also, dann übernehme ich hier live wieder für die letzten Folien. Das waren die Videos, die Lernvideos drei und vier, wie sie vorbereitet wurden von Fabian Binder von obengis.ch. Man kann im Chat schon jetzt Fragen stellen, ob schon ich jetzt noch absorbiert bin und möchte noch abschließen. Die Zeit ist um, bin da bereit für Fragen und Antworten, speziell eben auch zu den Erfahrungen vielleicht von Remote Blended Learning oder Online Weiterbildung allgemein oder speziell mit Kugis. Ich danke vielmals. Ja, vielen Dank Stefan. Ähm. Wir haben jetzt keine Fragen im Chat, aber ich ähm, hätte allerhand Fragen, die ich ähm, auch noch stellen könnte. Jetzt würde ich mir vielleicht ein, zwei rausgreifen. Ähm, ja, tolles Projekt. Also ähm, es ist wirklich, äh, denke ich mal, wichtig, dass wir auch ähm, Ressourcen bereitzustellen, damit diese tolle Software, die auch ähm, von der Community entwickelt wird, auch ähm, ja bei den entsprechenden Abnehmern ankommt. Und Ich denke, da sind Schulen ein ganz mhm. wesentlicher Aspekt. Ich hatte mal letztes Jahr ähm, auch Kontakt zu Initiative, die sich da für Deutschland ein bisschen Bemüht hat. Ähm, mich würde ja es mal interessieren, ähm, das ist jetzt aber so gedacht, dass sozusagen <lacht> beispielsweise eine AG, die jetzt irgendwie nochmal speziell was zu BIS machen will, da Ressourcen findet. Also das ist jetzt nicht Teil des Lehrplans, oder? Nochmal, äh, was ist nicht Teil des Lehrplans? Also das ist jetzt nicht ähm, sozusagen fester Teil des Lehrplans, das ist eher so, ah. dass sozusagen interessierte Schüler sich da äh, in einer AG sozusagen... Das, die, äh, die Lehrer und Medien, Informatik und in Lehrer, wollte ich damit ansprechen, ursprünglich rein und habe dann gemerkt, das könnte man auch einfach für Le Selbstlerner brauchen plus eben Quereinsteiger in, in, in, in dem Bereich Data Science oder, oder Raumplanung. Und ich habe den Bezug, möchte ich noch mehr machen, zum sogenannten Lehrplan 21, wie der in der Schweiz heißt, da, und da versucht man die Lerninhalte ähm, äh, äh, schweizweit zu ähm, zu standardisieren und äh, es, es passt eben super gut zu den Lerninhalten und da gibt es in, in der Schweiz da sozusagen die kantonalen Verlage um, ähm, oder die, die, die, die pädagogischen Hochschulen, die so irgendetwas anbieten, aber die noch nicht so stark drauf sind eben im Bereich äh, digitale Medien oder, oder eben wie, so etwas wie, wie Kugis. Und es ist also sozusagen ein, ein echt, einfach ein, ein, ein fast pfannenfertiges Angebot an Geografielehrer. Mhm. Ja, genau. Ähm, ich hätte vielleicht noch eine didaktische Frage. Ähm, also ich habe auch ähm, mal so angefangen, ähm, für GIS-Fremde sozusagen auch QGIS-Schulung ein bisschen zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist denn das in eurem Konzept mit ähm, Einführung von so komplexeren GIS-Fragen, also Projektionssystemen? Ähm, wie handhabt ihr das mit äh, sozusagen Theorie und Praxis? Also ich bin ausgebildeter Geograf und Informatiker und, und hier aber jetzt in einer reinen Informatikhochschule äh, gelandet und habe in der Weiterbildung, äh, aber eben auch Kontakt mit Nicht-Informatikern und im engeren Sinne ähm, ähm, ähm, äh, gibt es das Thema Geoinformationssysteme oder Datenbanken ähm, mit Geometrieerweiterung und, und was ich bisher aber halt immer nur gemacht habe, weil es keine geodaten sind, keine Geomatiker. Ähm, ich habe immer ähm, so Crashkurs mäßig das ähm, echt am ein Beispiel einfach ausprobiert und einfach zuerst machen lassen. Also einfach zuerst gesagt, es, ihr müsst euch drei, drei ähm, Koordinatensysteme merken. Das, ähm, das GPS-Koordinatreferenzsystem wegen M84, ähm, das, ähm, Webmerkator und das Schweizerische, das, äh, das neuere von, von den drei oder sowas. Und, ähm, und, ich sage dann einfach beginnt mit, mit den GPS-Koordinaten, das kennt ihr, GeoJSON ist auch da drauf. Und das ist dann sozusagen erst, wenn es zum Problem oder zur Frage wird, äh, so wie in Projekt, Studentenprojekten, spreche ich das dann an. Also das ist, das geht bei uns nur Crash kurzmäßig Und ich möchte mich da nicht zu viel aufhalten. Erst wenn Sie auf die Nase fliegen mit irgendwelchen äh, PostGIS-Funktionen oder sowas, äh, kommt das dann auch wieder aufs Tapet. Hm. Genau, weil ich äh, habe immer das Gefühl, dass das sozusagen das, was wirklich nochmal die höchste Hürde nochmal ähm, darstellt. Ne? Also, dass mhm. man dann aus Versehen versucht, seine geografischen Koordinaten irgendwie halt in einer metrischen Projektion zu importieren und dann sich wundert, dass die Sachen nicht an der richtigen Stelle sind. Ja, ja, ja genau. Äh, genau. Nee, super spannend. Ähm, also, finde ich total klasse als Initiative. Ähm, Werde ich mir auch nochmal im Detail anschauen. Also, das, was ich gesehen habe, macht einen sehr guten Eindruck. Ich würde dir jetzt noch mal Gelegenheit geben, vielleicht noch mal letzte Worte zu sprechen. Vielen Dank. Also wie gesagt, das ist ein Projekt, bei dem jeder beitragen kann. Speziell ganz einfach per Mail oder, wenn im, oder direkt im Repository, wenn man eine Idee hat oder einen Fehler findet. Ja, wunderbar. Dann danke ich nochmal ganz herzlich. Danke. Für das tolle Projekt für den Vortrag. Also ich verabschiede mich von allen ähm, Zuhörern und Zusehern auf Bühne 4.